Dieses Video setzt die zu den Aufgaben entsprechenden Theorie-Teilen voraus. Siehe links unten. Und wir sind bei Grundniveau 2. Und wir schauen jetzt die exemplarische Lösungen zur Aufgaben. Die erste Aufgabe hat mit den Klammerregeln zu tun. Hier wird die Erklärung sehr schnell sein. Also äh, man sollte tatsächlich die Erklärungsvideo zu jeder Aufgabe erst anschauen. Wie auch immer, was hier, also bei Klammerregeln, die Regel ist ganz einfach, erst die Rechnungen in Klammer, dann die Rechnungen mit Punkt, also mal oder durch, und am Ende die Strichrechnung, also Plus oder Minus. Das bedeutet, jetzt hier haben wir diese Klammer, in dieser Klammer haben wir zwei Rechnungen, äh, also ein Minus und ein Mal. Also das bedeutet, wir sollten erst das Mal machen, 2 mal 8, 16. Mit der Klammer sind wir noch nicht fertig, 23 minus 16, das ist 7. Und somit haben wir auch diese Klammer erledigt Und in dieser Klammer gibt es nur eine Strichrechnung 25-6 und das ist 9. Das bedeutet, wenn wir erst hier die Klammer, und das ist wirklich eine sehr gute Schreibweise, das so zu machen, ja, darunter, unterhalb der Klammer, also die Rechnung zu schreiben, ja, dann kann man das Ganze von Anfang an äh, schreiben und das ist auch zu erraten, weil sonst kann, kommt es sehr oft zu Fehlern. Und daher, so also schreiben wir das wieder, das du von Anfang an, 4 plus 7 mal 5 minus 91 durch und jetzt kommt die Klammer und die Klammer haben wir schon gerechnet, das bedeutet, wir, kommen die ganze, wir können die ganze Klammer durch das Ergebnis ersetzen, also das geht weg und da kommt 7, also so viel wie das hier in Klammer ist. Ja? Und dann nach dem Klammer, das anstatt Klammer steht 7, was kommt danach? Minus, minus 9, plus 27 durch 3, minus 7 mal. Und diese Klammer jetzt, die ganze Klammer ist 9, die wird also durch 9 ersetzt und das haben wir uns also jetzt hier gemacht. Und jetzt, was kommt danach? Und danach kommen halt die Punktrechnungen. Also Klammer haben wir jetzt erledigt. Auch wenn wir negative Zahlen haben, die dann doch in Klammer stehen müssen. Ja? dies schreibt man in Klammer zwar, aber die Rechnungen in Klammer wurden schon gemacht. Daher jetzt hier machen wir die Punktrechnungen, 7 mal 5 das ist 35, 91 durch 7 das ist 13, 37 ist 20 durch 39 und 7 mal 9 ist 6, 63. Und das bedeutet, jetzt haben wir diese Rechnungen hier gemacht, die Punktrechnungen und wir können wieder das Ganze von Anfang an schreiben, nur wir ersetzen die Punktrechnungen durch ihre Ergebnisse, 4 plus wie viel ist 7 mal 5? 35, was steht dann nach? Nach 7 mal 5, minus, wie viel ist 91 durch 7? Das ist 13, also das haben wir jetzt durch 13. Dann kommt wieder minus 9 plus 27 durch 3, das ist auch 9, das schreibt man minus. Wie viel ist 7 mal 9? 63. Und dann am Ende von links nach rechts die Strichrechnungen, wie sie da stehen, also das ist dann minus 37. Bei den gemischten Zahlen jetzt, was macht man hier? Also was bedeutet 4 Ganze und 3 Elftel? Wie viele Elftel sind 4 Ganzen? Ja, 4 mal 11 Elftel. Also wir haben 4 mal 11 Elftel plus 3 hier, insgesamt 47 Elftel. Also die ganze Zahl mal den Nenner plus den Zähler und das ist halt dann der neue Zähler. der Nenner bleibt gleich. Genauso auch hier, 7 mal 3 plus 2, das ist 23 durch 3. In die Gegenrichtung jetzt, wenn man so 43 durch 9 in eine gemischte Zahl, also 43 9, Entschuldigung, eine gemischte Zahl umwandeln will, dann macht man einfach die Division auch mit dem Taschenrechner. Wenn man das mit dem Taschenrechner so macht, dann kommt 4, irgendwas. Man schreibt einfach die 4, dann wie viel ist der Rest, was muss man da machen? 4 mal 9 ist 36, also 4 mal 9 multipliziert man und dann von 43 die, äh, subtrahiert man diese 36, so viel ist der Rest. Also wir haben vier ganzen, das ist das Ergebnis, und der Rest ist 7, 7 Neuntel. Ja? Der Nenner bleibt gleich. Genauso, hier 22 durch 13, das ist 1, irgendwas. Also 1 mal 13, wie viel ist 13? 22 minus 13, 22 minus 13, das ist 9, das ist also insgesamt 1 und 9 Dreizehntel. Und wenn man auch, also fast wie bei den gemischten Zahlen, so wenn man so eine Subtraktion zwischen einer ganzen Zahl und einem Bruch durch hat, ist sehr ähnlich, also 5 Ganzen sind wie viele Fünftel? 5 fünf mal 5, also 25 Fünftel, minus 9, da bleiben 16 Fünftel. Und genauso hier, 7 mal 3, 7 Ganze, das sind 21 Drittel, 3 mal 7, 21 Drittel. Das kann man auch hier sehen, also das kann die drei könnte man auch kürzen, also 21 minus 2 Drittel. Wie viele Drittel bleiben? 19 Drittel. Beim Kürzen jetzt, da muss man ein bisschen Erfahrung haben, wenn man das auch ohne Primfaktorzerlegung machen. Mit Primfaktorzerlegung wenn wir das hier und da sehen. ja Aber wenn man Erfahrung hat, dann weiß man schon, 25 und 35 geht beides durch 5 und daher kann man sowohl oben als auch unten durch 5 dividieren, dann bekommt man 5 und 7, 25 durch 5, 5 35 durch 5, 7. Aber wir haben das jetzt hier doch mit Primfaktorzerlegung gemacht, also wir haben 25 durch 5 dividiert, das geht genau und da bleibt 5 und so weiter und so fort und unten auch 35 durch 5, dann bleibt 7 und dann Bedeutet 25 ist 5 mal 5 und 35 ist 7 mal 5 und 5 kann man halt kurzen, was oben und du unten mit mal dazwischen oben und unten, ja vorkommt, kann man halt kürzen. Bei 21,35, das ist 21, das ist 3 mal 7 und 35 ist 5 mal 7. Die 7 kann man also hier kurzen, die kommt oben und unten, das ist Teil eines Produktes. Also was bleibt? 3 Fünftel. Bei 21,33 äh, 21, genau in der gleichen Weise und so weiter und so fort ist alles hier ähnlich. Nur sieht man jetzt hier kann man die 2 und die 2 da kürzen die 3 und die 3, was bleibt? Oben 2 mal 2, 4, unten äh, bleibt nur die 5. Wenn man größere Zahlen hat, macht man die Primfaktorzerlegung halt, bis ganz am Ende und dann schreibt man also die Faktoren oben vor den Zähler und die Faktoren unten von den Nenner und kürzt man alles, was man kurzen kann. Hier man kann die 2 kurzen, kann man die 3 drei, dreimal kurzen, die 5 einmal, also es bedeutet die 2 mal 1 unten und die 3 einmal unten und auch die 7, 2 mal 3 mal 7, das ist 42 und oben bleibt halt, was zum Teufel, 5 mal 11, also 55. Und entsprechend machen wir das hier. So. Genauer kann man das auch im Kapitel über Primfaktorzerlegung, also den ersten Teil, äh, sehen. sie Link unten. Beide Bruchrechnungen, also wenn, der Nenner, wenn wir eine Strichrechnung haben, dann muss man auf den Nenner aufpassen. ja Wenn der Nenner nicht gleich ist, dann machen wir das so mit diesem Muster so gekreuzt und dann unten mal unten. 3 mal 5, das ist 15, 11 mal 9, minus dazwischen. Minus 99, das ist minus 84, 55 unten mal unten ist, von der Nenner ja 55 Aber wenn der Nenner doch gleich ist, dann macht man einfach die Rechnung, wie sie da oben steht: 3 minus 5, das ist halt minus 2 Elftel. Wenn man durch hat, dann muss man mal die den Kehrwert machen also anstatt 9 Fünftel haben wir 5 Neuntel hier geschrieben die 9 ist unten gekommen die 5 oben und dann machen wir mal und wie macht man mal 3, oben mal oben unten mal unten also 15 99 wenn man kürzen kann dann macht man das auch hier kann man allerdings nicht kürzen und wenn man mal steht dann macht man alle halt direkt oben mal oben 3 mal 9 27 unten mal unten also 55 hier und beinahe Strichrechnung wie hier immer, da ist der Nenner gleich, also man macht die Rechnung wie sie oben hier, dieses Minus, das davor steht, bringt man oben im Zähler und dann schreibt man minus 3 plus 3, also die Rechnung wie sie so hier oben steht und das ist halt 0 und 0 durch irgendwas ist doch wieder 0. Bei der Schlussrechnung kann man auch so äh, wieder das entsprechende Video sehen, das ist da wirklich sehr ausführlich erklärt, 7 Flaschen eines Getränks kosten 2,1 Euro, also in diesem Fall 7 Flaschen, 2,1 Euro, Das ist das Gegebene, schreibt nebeneinander das Gegebene, für die erste Aufgabe sind Flaschen gefragt, also Flaschen mit Flaschen, man fängt mit dem Wert der, zusammen mit äh, auf der gleichen spalte mit x steht 2,1 quer gegenüber mal durch die andere zahl und dann ist es mal das also das ergebnis x gleich 3,3 euro und jetzt wenn eine aufgabe so wie hier steht das bedeutet dass das hier was bei a steht gilt auch für den zweiten teil dieser aufgabe also sieben flaschen kosten immer noch 2,1 euro und da schreibt man wieder daneben in diesem fall sind Euro dazu gegeben also Euro mit Euro man fängt hier an wo das X auch steht an der gleichen Spalte Flasche mit Flaschen Euro mit Euro 7 mal 1,5 durch die andere Zahl quer gegen Nummer durch die andere Zahl und das Ergebnis dann 5 Flaschen hier gibt es nicht zwei, zwei Teile das ist halt ganz einfach also die Schlussrechnung äh, und das bedeutet, das Gegeben ist 440 Kilometer mit 5,6 Liter Benzin da steht und dann sind 64 Liter, also Liter im Liter, man fängt mit den Kilometer an, genug mal durch die andere Zahl, das Ergebnis ist hier schon geschrieben. Bei der Prozentrechnung, da haben wir schon gesagt, was nach dem Wort von, also mit quasi Genitiv, das ist, also wem gehört, also wem das gehört, also von also, das ist dann hier 100%, also der Wert am Anfang. Das ist immer 100% der Wert am Anfang. Aber man schreibt also das als gegebene, 5,34 Meter sind 100% und das ist auch noch dazu Prozent äh, gegeben, also quer nur mal durch die andere Zahl, da ist das Ergebnis schon. Entsprechend arbeitet man hier, neben der Form steht wieder hier 5,34, also das ist jetzt 100%, und diesmal sind Meter dazu gegeben, Meter mit Meter, Prozent mit Prozent, quer gegenüber mal durch die andere Zahl das Ergebnis ist wieder hier gegeben. Äh, Nummer C ist genau wie Nummer B, äh, Nummer E ist genau wie Nummer B, Entschuldigung, Nummer C ist wie Nummer A und Nummer E ist wie Nummer B. Nummer D ist alle, allerdings ein bisschen anders. Wieso? Nach dem Wort von, also was hier 100% ist, steht die Frage. Und das Gefragte schreibt man mit einem Symbol. Hier haben wir wieder X benutzt, also das bedeutet, nach dem Vorne ist X, nach dem Vorn ist 100%, also X ist 100%. Und das haben wir also hier geschrieben. Und mit Prozent zusammen Prozent, also 0,05 Prozent und Prozent und die Kilogramm X, was gefragt ist, also ist auch Kilogramm, das bedeutet, da äh, mit der Zahl, die allein steht, anfangen, mit der gleiche Spalte mit der X, quer gegenüber mal durch die andere Zahl, da steht schon das Ergebnis. Und das war auch die Prozentrechnung. Für die restlichen Aufgaben bitte das nächste Video anschauen. Danke sehr.